Hallo liebe Freunde des Teilen, Reparieren und Selbermachen. Willkommen zu unserem ersten Video. Mein Name ist Martin und heute geht es um den Hobbyhimmel im Speziellen. Ich habe euch ja schon gesagt, wir machen hier Videos, um euch zu erklären, wie so eine offene Werkstatt funktionieren kann, wie die Abläufe sind, wie die Prozesse, um dann mit euch in Austausch zu kommen. Wichtig ist uns dabei aber, dass ihr immer versteht, das gilt natürlich nur für unsere Werkstatt hier in Stuttgart und für das Konzept und das Betriebsmodell, was wir eben uns da zusammengebaut haben und äh, dass ihr das quasi mal einordnen könnt. Es gibt natürlich x Varianten, x Modelle, äh, x verschiedene Konzepte. Jeder macht das ein bisschen anders. Das ist eben, wie gesagt, alles nur, wie wir das machen. Wir versuchen auch immer zu erklären, warum wir die Sachen wie gewählt haben und warum wir die Sachen wie machen, ähm, so dass ihr, wie gesagt, bei den nachfolgenden Videos auch da eine gute Einschätzung habt. Unser Hauptziel ist vor allem gewesen, die Werkstatt so niederschwellig wie möglich zu machen, einfach damit jeder Mensch sehr einfachen Zugang dazu hat, weil der Hauptgrund natürlich, diese, dieser nachhaltige Ansatz, dieser Ressourcen, ressourcenschonende Ansatz, ist wichtig, ähm, dass man eben die Hürde für die Menschen gering, möglichst gering hält, dass die sehr einfach die Werkstatt benutzen können. Und deswegen gibt es eben so ein paar Features, die bei uns speziell sind, die haben andere Werkstätten sicherlich auch, aber in dieser Kombination kennen wir es jetzt nicht direkt. Und ähm, auf die möchte ich jetzt ganz kurz eingehen. Der, der erste Punkt für uns, um eben niederschwellig zu sein, ist, dass man die Werkstatt stundenweise benutzen kann und man muss kein Mitglied sein. Ja, das heißt, man bindet sich nicht an eine monatliche Mitgliedschaft. Wir haben auch noch ein Abo-Modell. Aber grundsätzlich kann man die Werkstatt eine Stunde benutzen, zahlt eine Stunde, geht wieder, alles erledigt. Keine, kein Vertrag, keine Dauermitgliedschaft, nichts. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt für uns. Ähm, der zweite wichtige Punkt ist, ähm, dass wir sehr niedrige Gebühren haben. Das heißt, man kann die Werkstatt schon ab 2 Euro oder 3 Euro die Stunde benutzen, je nachdem, ob mit oder ohne Elektrogeräte. Und große Maschinen wie laser CNC-Fräse, Kreissäge, Drehbank und so weiter, die werden nochmal extra mit kleinen Beträgen ähm, abgerechnet. Der nächste wichtige Punkt, wo wir sagen, das ist ganz wichtig, damit möglichst viele Leute äh, offene Werkstätten benutzen, ist, dass sie leicht, also im Sinne leicht zugänglich sind, dass sie ständig geöffnet haben. Also am liebsten wäre es natürlich, wenn wir 24-7 offen haben könnte, könnten. Ist aber schwer umzusetzen, ähm, weil wir nur mit Ehrenamtlichen hier arbeiten. Ähm, aber wir haben sieben Tage die Woche geöffnet. Das heißt, an jedem Tag in der Woche haben wir für jeden Menschen geöffnet. Also wir haben in Summe aktuell 45 Stunden die Woche geöffnet. Genau, das heißt, es gibt keine Ausreden mehr, warum man eine Werkstatt nicht benutzt. Quasi immer da für euch. Ähm, der nächste Punkt, ach so, ja, genau, und das Ganze sind eben 350 Tage im Jahr. Ja, das heißt, wir haben nur zwei Wochen im Jahr geschlossen, meistens zwischen Weihnachten und Neujahr. Da machen wir auch intern ein bisschen Verschönerung, aufräumen und so. Aber sonst haben wir, wie gesagt, durchgängig, äh, geöffnet. Dann haben wir, was uns noch, was bei uns noch special ist, wir sind keine reine Holz oder keine reine Metall- oder Textilwerkstatt, sondern wir wollten das Angebot möglichst breit halten. Das heißt, egal was man handwerklich hat, was man reparieren möchte, welche Maschinen man ausprobieren möchte, ähm, kann man zu uns kommen. Das heißt, wir haben Holzbereich, wir haben Metallbereich, wir haben Elektronikbereich, wir haben den FabLab-Bereich mit Laser, CNC, 3D-Druck, äh, wir haben Fahrradwerkzeuge, wir haben Nähmaschinen, wir haben Folienplotter, Siebdruckausstattung, also wir haben von allem, von LM -Ebbels, sagt der Schwabe, gell? genau. also das heißt, wir haben eine Werkstatt, die ist knapp 300 Quadratmeter groß hier in Stuttgart, vollgepackt mit Maschinenwerkzeugausstattung, machen das seit viereinhalb Jahren und das Geile daran ist, dass wir komplett eigenfinanziert sind, das heißt, wir kriegen keine Fördermittel, ähm, nicht von öffentlicher Hand, nicht von irgendwelchen Firmen, wir kriegen schon immer wieder meine Spende, aber wir sind nicht zwingend darauf angewiesen, um unseren Geschäfts-, unseren Tagesbetrieb aufrechtzuerhalten. Wir freuen uns immer, wenn Leute Maschinen spenden, wenn Leute äh, Material spenden, wenn sie auch Geld spenden natürlich. Ähm, aber ist es ist für den Tagesbetrieb nicht wichtig. Es hilft uns aber, einen Puffer aufzubauen und eben die Ausstattung und das, das Konzept noch besser anbieten zu können, noch verfeinern zu können. Und jetzt kommt das Wichtige für euch. Dieses ganze Konzept, das ganze Modell und deswegen machen wir eben auch diesen Videokanal, stellen wir komplett Open Source zur Verfügung. Das heißt, jeder, der sagt, hey, finden wir voll cool, wie die das in Stuttgart machen, möchten wir auch so machen. Ja, oder möchten Teile daraus entnehmen, die können von uns alle Dokumente, alle Prozesse, das ganze Know-how, ja, ihr könnt die komplette Webseite von uns kopieren, wenn sie euch gefällt, ja, oder einzelne Teile. Es ist ein komplettes Open-Source-Geschäftsmodell, Und ähm, weil der wichtigste Punkt für uns ist einfach, dass sich offene Werkstätten verbreiten und schneller wachsen. Und ob ihr dann danach sagt, okay, wir fangen jetzt mal mit, äh, ich sag jetzt mal mit unserem Abrechnungsformular an ja, und ihr entwickelt danach ein eigenes, Gerne, aber wenn ihr am Anfang vor einem leeren Blatt steht und überlegt euch, wie, wie fangen wir jetzt die Abrechnung an, dann ist es unheimlich viel schwerer, wie wenn man eben schon eine Vorlage hat. Und wir würden uns einfach freuen, wenn ihr sagt, wir arbeiten jetzt mit, mit Basic-Infos, die, die ihr von uns bekommt, ihr verfeinert die oder stet, tut die auf euch nochmal äh, abstimmen und spielt die danach wieder in die Community zurück, sodass andere Werkstattbetreiber eben auch davon profitieren können. Und so hoffen wir, dass eben diese, diese Werkstattthemen ganz gemeinsam quasi sich ergänzen und austauschen und davon profitieren können. Genau, das war äh, unser Video quasi zu unserem Spezialkonzept. Äh, was ist, was, What's special about the Hobbyhimmel? Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet. Frohes Schaffen, bis demnächst. Soll ich so anfangen? Betend, Buddha-Style. Oder so.